Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, jetzt werden wir erstmal mit Mala hey, quatschen. Du. Was? Auch diese Seele wirst du nicht mehr retten können, Magier. Er wird nie mehr zu den Seinen zurückkehren. What? Was? Äh, was? Was passiert hier? Hallo. Oh fuck. Oh fuck, der Malak, der greift mich an. Oh, ich glaube, der, der unterliegt einer Gehirnwäsche oder so. Alter, what? Was hatten denn der hier? Einmal nach der Besessenen. Okay. Geh zieh ich mir mal rein. Edefcon Dirandorix ins Paradibel El Utoi Korai Da haben wir ein paar Namen drin: Vino Fernando Malak Bromor. Die kennen wir doch. Fernando kennen wir zumindest aus dem adligen Viertel. Du brauchst Hilfe. Sind die alle besessen. Ich einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück zu Benga. Ich hoffe, dass er noch lebt. Ich, das nicht. ich glaube, die sind alle besessen. So, ich muss mich mal heilen. So, also, jetzt hauen die auch alle ab. Okay, gut. Hier ist eine Spruchrolle und eine Kiste. Die natürlich verschlossen ist. Ey, das ist ja interessant. Die sind alle besessen. Unterschwellig. So Schläferzellen, die ähm, die Suchenden, die sich so in die, ins Unterbewusstsein der Leute eingenistet haben. Federbeutel Nehme ich mal. Interessante Wendung der Ereignisse. Würde ich noch mal ganz gerne gucken, ob ich es mit dem Troll aufnehmen kann. Da sind ein paar Wölfe. Zack. Oh ja, ich muss ja noch zu, ähm, zu Bossbahn. Bei Gelegenheit. Und die ganzen Fälle verkaufen. Da würde ich aber erstmal ordentlich Asche wieder machen. Und dann sollte ich mir mit dem Geld auch neue Tränke kaufen. Da ist der Troll. Aber es ist nur ein normaler Troll, kein schwarzer. Zum Glück. Jetzt können wir mal gucken, ob ich, wie, ob ich den klatschen kann. Mit einer Dieter Armee. Das Gute an einem Troll ist, der ist mega langsam. Und wenn man ihn schnell genug angreift, dann kommt er selber gar nicht zum Angreifen. Doch, weißt du, was ich mache nochmal in der Armee? Ike, Erstmal screenshotten. Leute, Das sind zwei! Äh, äh, äh, F. Darf mal mit an... Nein! Nein! Ich will ich will den Scheiß-Troll angreifen! Alter! Also, der visiert die ganze Zeit... Ey, ohne Scheiß. Was ist das für eine Kacke, ey? Der visiert die ganze Zeit mein Dingens an. Meine Goblins. Hallo? Warum ist jetzt meine Goblin-Rune nicht ausgerüstet? Okay, nice. Das klappt sogar! Das klappt sogar! Easy! Trollfell incoming! Komm her, mit mir dein Trollfell. So. Da ist noch ein Troll. Tötet ihn! Also, jetzt sterben meine ganzen äh, Skelette. Alter, wie krass, ey. Dieter Ameopie! So, was das ey? Sollte ich oder sollte ich nicht? Nee, das ist eigentlich Mana-Verschwendung. Biste, Mana-Verschwendung. Alter, wie geil. Nichts zu plündern. Die ist einfach so krass stark. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Ich bin so stolz auf euch, Jungs. Wisst ihr das eigentlich? Wir haben gerade zwei Trolle gejagt und äh, zur Strecke gebracht. Leider liegt hier nichts mehr Besonderes. Schade. Ein Feldknöterreich. Hier ist auch nichts. Das war auf jeden Fall cool. Jetzt können wir erstmal die Quest abgeben. Wenn ich denn eine habe dafür. Muss mal gucken, ob der Typ was sagt. Nee. Dem ist das scheißegal. Also, da oben ging es ja zu den Banditen. Jetzt würde ich mal ganz gerne gucken. Links, äh, rechts von diesem, von diesem Typen hier. Beziehungsweise jetzt von dieser Seite aus links äh, von dem Suchenden äh, war so ein Weg der nach oben führte. Oh fuck, hier sind die drachen Snapper. Oh fuck. Und da würde ich gerne wissen, wohin der Weg führt. Scheiße. Ernsthaft. Ich bin hier jetzt tot. Okay, das ist so einer, der mich verflucht. Ich habe mich schon gefragt, wann endlich wieder einer kommt, der mich verflucht. So, jetzt muss ich aufpassen. Ja, auch nicht in die Drachensnapper rein. Snapper. Ja, seht ihr? Da hinten geht so um Weg nach vorne. Nach oben. Können wir ganz gerne wissen, wo es da äh, geht. Mein Meister will dich vernichten. Deine lächerlichen magischen Ich natürlich richtig schlecht ausweichen auf diesem Weg. Mir trifft er mich irgendwie nicht. So. Jetzt schauen wir mal was da oben ist. Hier irgendwo war noch ein ganz großes Banditenlager. Ach so, da ist es sogar. Das ist es sogar. Es könnte sogar das sein, was ich die ganze Zeit suche und brauche. Das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist mich... Äh, zack, mich erlösen. Und dann schau ich mal. Ich weiß noch nicht, ob die mich sofort angegriffen haben oder erst danach. Ich glaube, die waren sofort von Anfang, von Anfang an, äh, oder? Nee, der Typ, der quatscht mit einem noch. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lass ich dich natürlich durch. <lacht> Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also... Dein Name ist Dexter. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Hier ist ein Suchender? Was? Hier ist ein Suchender? Ernsthaft? Ausgerechnet hier? hier Du uns nicht aufhalten WTF, was macht ein Suchender hier? Direkt hier in dieser scheiß Base. Was ist denn los? Jetzt greifen sie mich alle an, oder was? Alter, what? What? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alter, wo kommt der denn her? Ja, dann bringt es mir eigentlich gar nichts, äh, davor, zu versuchen, da irgendwie ohne Kampf durchzukommen, weil ähm, sobald ich da durchkomme, äh, greift mich dieser Suchende an. Was ist denn hier? Es Hallo. gibt nur einen Weg für dich lebendig in unser Lager zu kommen und der führt über die Brücke. Ja. Scheiße, Alter, wie mache ich denn das? Ich kann hier einfach nichts machen, ohne dass ich einen großen Radau starte Alter. und alle umbringen muss. Ja, okay, komm, scheiß drauf. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, zurück. Nein! Ich weiß das nicht. ist ja gut. Du kannst nicht vorbei. glaube, ich, glaub, ich mache mal einen Screenshot davon. ich will mit deinem Arsch arbeiten, meine Meinung ist das, ja. kommst du also. So, wisst ihr was ich einfach mache? Jetzt muss ich wieder alles was ich habe aufbieten, um diesen verkackten Drecks jünger zu killen. bin mir aber nicht mal sicher, ob ich genug Mana-Pots dafür habe. Schauen wir einfach mal. Ich muss meine stärksten Spells jetzt auspacken. Kleiner Feuersturm. Ich habe keine guten Spells. Ey, fuck, ich habe nicht mal gute Spells, ey. Ich habe nicht mal irgendwie Dämonen beschwören oder so. Okay. Muss ich das mit der Dieter irgendwie? Nein, Dieter fällt gerade runter. Und die Banditen fallen auch alle runter. <lacht> die fallen hier runter. Lol, ey. Los, Dieter. Input transcript nicht alle runterfallen, ey. Wie geil ist das ja. denn? Da? Ah, ist wieder eins von ah, diesen Ein Mistvieh weniger. Da ist wieder ein Mistvieh weniger. Oh, wo ist eine Sucher? Na, oh, ist der Sucher da runtergefallen? Näh. Nee. Sag mir nicht, der ist da runtergefallen. Ne. So. Der Silber nach rechts. Ey, wie geil ist das? Der Sucher ist da runtergefallen viel Glück kann man nur haben. Normalerweise bewegen die sich noch nicht mal von der Stelle richtig. Das habt ihr mega gut gemacht, Dieters. Ich bin so stolz auf euch. Ihr wisst gar nicht, wie stolz ich auf euch bin. Da. Das dumm ist nur, ich muss jetzt irgendwie da runter und alle looten. Äh, ist der Sucher auch tot? Oh, hier ist eine Steintafel. Ist der Sucher auch tot? Müsst ihr eigentlich? Ich glaube, der ist tot, ja. Wie geil ist das denn? Ich feiere das gerade so nochmal. Halt einfach runter, ey. Weil die, Bandi äh, weil die Dieters ihn wahrscheinlich da runtergetrieben haben. Ich gehe gleich da runter. Oh, wie schön, ey. Wie viel Glück kann man nur haben? Das habt ihr sehr gut gemacht. So. Oh. Steintafel der Lebensenergie, nice. denke, ich gehe mal pennen. Ausgeruht. Hier ist eine Truhe. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Nein, links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Rä, fuck. Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts, rechts links. Das ist solche Truhen. Ohstallhammer Säge. Boah, dafür hat es sich noch nicht mal gelohnt. Voll die Verschwendung an äh, den ganzen. Hm? Banditen? Wieso liegen denn holen. hier Banditen? Hä? Äh? Nichts zu plündern. Wache, wieso liegen denn die alle wieder an ihren äh, Plätzen? Okay. Die wurden anscheinend auf ihre Standardplätze zurückgeresettet. Das ist ja cool. Nichts zu plündern. Außer der Suchende, der ist irgendwie nicht da. Leider. Da ist nichts zu holen. So müsste ich, ich habe keine Erfahrung für den Suchenden bekommen. Da hinten ist noch einer. Komm mal mit dir reden. Ach, das ist Greg. Wo oh, ist das Schwein? Wer? Der Hauptmann? Der ist hier. Dann geh mir aus dem Weg. Lol. Du hättest hier nicht auftauchen sollen, Pirat. Lol. Was macht Greg hier, ey? Gib ihm. Warte, ich will ihn töten. Oh, gibt erstmal Erfahrung hier. Danke. Befehle. Ich habe diese Schreiben vom Banditen next abgenommen. Vielleicht geht das mit den Befehlen. Vielleicht kann ich Bleib Martin stehen, dann mit dem Film überzeugen. Lump. Ja, ist ja gut. Wo ist denn der Typ hier? Da oben. Sklave. <lacht> Guckt euch mal die Beine an, ey. Guckt euch mal die Beine an. Bleib stehen, du Lump. Voll ey. Oh, diese KI. Die K.I. checkt gar nicht, dass der eine über, also über äh, dem anderen ist. Muss ich auch mal Bleib stehen, du Lump! Ja, <lacht> ist ja gut, ey. Komm, ich erlöse dich von deiner Dauerschleife hier. Das war's für dich, <lacht> Oh Mann, ey. So, Dexter, äh, Greg. Gold, das ist schon mal meins. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Den brauche ich aber auch. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinis kommt. Vielleicht durch einen unterirdischen Tunnel. Die Wassermagier studieren gerade ein Portal, das in die Berge im Nordosten führt. Was ist denn das für ein Blödsinn? Puh, Wassermagier. Hast du keinen besseren Plan? Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Du bist doch auf ihn draufgegangen, ey. Ohne Scheiß. Er hat doch angefangen. Du bist so ein Vollidiot. Warum greifst du ihn noch an? Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe drei Tage dort <lacht> gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Eine Sache noch. Du besorgst mir erstmal meine vergrabenen Sachen. Dann können wir weiterreden. Habe ich die nicht schon alle? Wo genau hast Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasser. Weiter. Ja, die ja. eine Stelle ist hinterm Bauernhof. Es führt eine Treppe hin in dem Talkessel am Ende. Ich glaube, ich äh, schaffe das nicht, so nicht mehr wollen. mit der Quest, weil ich seine Sachen hier geöffnet habe, seine Beutel. Ja, also dort auf die andere Seite der Insel werden wir so oder so kommen. Da ist ja nämlich das DLC. Da wird es auch hart sein. Aber ich weiß nicht, wie hart, denn ich bin ja immerhin Feuermagier. Dritten Kreises meine ich schon, oder? Äh, Kreis 3, genau. Also sollte es nicht allzu hart für mich werden. Wir checken nochmal die Spitze des Leuchtturms ab und dann nochmal die anderen Häuser. Was haben wir denn hier? Ein paar Tränke. Gut. Sehr gut. Und da auf der anderen Seite, da hinten ist noch was. Äh, Ich erinnere mich, hier auf der, da hinten sehe ich sogar, da brennt irgendwas. Das ist ein Bogen, glaube ich, mit Feuerschaden. Also was, was richtig selten ist. Das Ding ist nur, ich kann den Bogen leider nicht benutzen, aber hey, ich kann ihn verkaufen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und dann nochmal hier in diese Mine oder was das auch war. Nicht Da. Ja. Die haben zum Glück alle Tränke bei sich. Aber nicht so nicht so dass sie keine Mana-Tränke haben, aber hey, immerhin. Da rein wollte ich auch noch mal ganz gerne, aber das, das mache ich dann gleich. Da ist noch einer. Oh fuck. Oh fuck. Der hat... Oh fuck. Der hat, der hat richtig viel Leben. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Warte mal. Ich lock ihn mal zu Greg sprechen uns noch. Rack, ich hab hier wen. Rack, ich hab hier wen. Rack. Hey. Scheiße. Du Verreckt. Fuck. Ich hätte doch lieber mit äh, ein paar Dieters drauf gehen sollen. Scheiße. Ich muss jetzt wieder nach da ganz oben. Oder die Truhe erstmal öffnen. Doch, ich muss erstmal die Truhe öffnen. So. Nein! Oh. Ey, fick mein Leben. Man merkt, ich bin etwas ungeduldig. So, warte mal. Kann ich die von hier absnipern? Geht das? Ja, das geht sogar. Warte. So, zack. Wow. Hat echt viel Schaden gemacht. Aber der Typ bewegt sich nicht. Was weiß kommt her? Das ist übelst die Mana-Verschwendung. Ich gehe mit Ditas drauf. So. Ich werde ich raus hier. Weißt du, die Folge ist schon vorbei eigentlich. Aber weil ich so gnädig bin, mache ich jetzt noch ein bisschen Überlänge. Sollten reichen, oder nicht? Hoffentlich fallen die nicht hier runter. Oh fuck, das sind noch mehr. Okay, vielleicht soll ich doch mehr beschwören. So. Sauber! Schon wieder eins. tötet sie alle! Gute ist, die haben halt äh, richtig viele niedrige. Also, das ich Zimmer, Alte Steintafel! Yay! Noch eine. Braucht man eine Steintafel der Magie, bitte? Die Kaste der Krieger. Was? Also auf jeden Fall nichts, äh, was mich verbessert. Unwichtig. Was war das für ein Vogel? Den kann ich nicht mal loopen. Essenz der Heilung, Silberkech Gold. So, dann gehen wir noch mal ganz kurz ähm, hier oben hin. Rauf auf den Turm und den Bogen looten. Dann haben wir erstmal wieder was, was richtig wertvoll ist, was wir gut verkaufen können. Ich sollte auch mal speichern. Vor allem jetzt, wo ich so eine Kletteraktion starte. Komm. Zack. Nein. Da oben sieht man ihn schon. Ja, sauber. Feuerpfeil, Feuerpfeil, Feuerbogen. Links, rechts, rechts, links, links, links, rechts, links. Alter, was? Links? Rechts, rechts, links, links, links, links rechts, rechts, Alter. Kann okay, mit ein paar Feuerpfeilen. Und sobald man die aufgebraucht hat, hat man keine Feuerpfeile mehr. Leider. Egal, macht nichts. So. Jetzt haben wir äh, die Gegend hier weitestgehend erkundet. Und ähm, als nächstes müssen wir dann zurück zur Hafenstadt und mal ähm, dem Martin ihr, diesen Brief zeigen von Dexter. Ihr Befehle. Ähm, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch Torloffs Angst vor dem Schwarzen was? Äh, hier zu Torloff zurück. Da müssen wir auch noch hin. Und dann, wenn wir in der Hafenstadt sind, müssen wir auch noch Bennett aufsuchen. Ja, das machen wir. Dann aber erstmal zur Ona, die beiden Quests abgeben und ähm, dann zur Hafenstadt. So machen wir das. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.